Es ist 7 Uhr, Zeit für den Montagswitz. Ein Mann geht in ein Bierhaus und setzt sich an die Bar. Der Wirt kommt her und sagt, was kann ich tun für Sie? Sagt er, ich wette mit Ihnen, ich habe hier etwas in meiner Tasche, das Sie noch nie gesehen haben. Wetten um ein Bier, sagt der Wirt. Passt, um ein Bier, das gilt. Der Mann greift in seine Tasche, stellt auf die Bar, ein 30cm großes Männchen. Das Mandal marschiert sofort los und begrüßt jeden Gast an der Bar mit der Handschlag und sagt: Guten Tag, mein Name ist Johannes Mario Simmel, Autor. Sehr angenehm. Und so geht er durch und begrüßt jeden. Da wird, pff, solche Augen, ziemlich erstaunt, gibt dem Gast das Bier und dann fragt er: Wo haben Sie das Mandal her? Sagt der Gast: Na, wissen Sie, wenn Sie aus dem Gasthaus rausgehen, links die Straße runter, am Ende der Straße dann rechts, kommt eine Straßenlaterne. An der müssen sie dreimal reiben, dann erscheint ihnen eine Fee. Der Wirt denkt sich, hm, coole Sache. Er geht sofort los und findet die Laterne. Er reibt dreimal dran und es erscheint wirklich eine Fee. Und als sie da ist, fragt sie ihn, was für einen Wunsch kann ich dir erfüllen? Und der Wirt sagt, 5 Millionen in kleinen Scheinen, bitte. Puff! Auf einmal steht der Wirt da mit 5 Melonen in der Hand und rundherum laufen lauter kleine Schweine um ihn herum. Er geht mit dem ganzen Dross zurück zu seinem Wirtshaus, legt diese Melonen auf die Bar, geht zu dem Gast hin und sagt, ich glaub, deine Fee ist ein schwerhörig, sagt der Gast. Was denkst du, gab's wirklich,